Hallo, in diesem Video will ich euch das vierte Projekt des Kosmos Easy Electrocoding zeigen. Hier werden wir programmgesteuert eine Leuchtdiode zum Blinken zu. So, ja, dass die Diode automatisch. Ein und ausgeht. Wie werden wir das machen? Wie immer, die Schaltung ist dieselbe wie vor den vorigen Projekten. Wir haben wie immer diese Diode zwischen D10 und 0 Volt. Und wenn wir D10 ansteuern, dann wird die, die LED blinken. Und wenn wir die 10 ausmachen, dann wird die Leuchtdiode auch ausgemacht. So, Dann ist auch das Programm ein bisschen länger, aber auch ganz einfach zu machen. Erst im Menü Steuerung nehmen wir den Block, wenn angeklickt. So, wenn wir diesen Block anklicken, dann was wollen wir machen? Wir wollen, dass das Lämpchen, also die Leuchtdiode, automatisch ein- und ausgeht und dass sich das immer wiederholt, ja. Dann werden wir erstens diesen Block, dass, dass es wiederhole, fortlaufen. ja, und Jetzt ist es geschnappt. Sehr gut. Dann, als erstes wollen wir, dass die Leuchtdiode leuchtet. Dann gehen wir zur Bewegung und nehmen digital on und wie immer äh, wir wählen digital 10, weil es dort die Leuchtdiode angeknüpft ist, dann wollen wir, dass, dass die Diode eine Zeit lang ähm, leuchtet, dann gehen wir wieder auf Steuerung und machen wir, dass die LED-ON äh, eine Sekunde in ON steht und dann gehen wir nochmals zur Bewegung und nach einer Sekunde wird die Diode ausgeschaltet, wie immer, auf Pin 10. Und dann am Ende sagen wir, dass es noch eine Sekunde wartet, in ihm ausgeschaltet, nämlich mit dem Blatt ausgeschaltet, dass es noch eine Sekunde wartet, bevor es wieder, äh, wiederholt und wieder in uns steht. Und wieder brennt, ja. So, jetzt wieder in Steuerung. Wir nehmen Wert. Ja. Und jetzt sollte die LED eine Sekunde äh, brennen. Dann schaltet sie eine Sekunde aus und dann. Äh, wird sie eine Sekunde mehr leuchten und wieder eine Sekunde aufschalten. Und das können wir sehen, wenn wir hier anklicken. Ja, seht ihr das? So, und das geht ganz automatisch vor sich. Ich klicke nichts, ja. So, jetzt, was wir machen äh, können, ist eine leichte Sache, ist die Frequenz zu ändern, dass die Diode schneller ein- und ausschaltet. Ja? Zum Beispiel, hier ist sie eine Sekunde eingeschaltet und eine Sekunde ausgeschaltet. Jetzt werde ich es, dass es nur 0 eine Zehntelsekunde eingeschaltet ist, dann muss ich 0, hier 0.1 hinstellen. Und seht ihr, leuchtet ganz kurz und ist eine Sekunde ausgeschaltet. Jetzt will ich auch, dass es nur eine Zehntelsekunde ausgeschaltet ist. Dann schreibe ich, statt 1 0,1 0.1. Und dann seht ihr schon, wie die Leuchtjude ganz schnell einschaltet und ausschaltet. Theoretisch macht er das ja fünfmal jede Sekunde. Das ein- und ausschaltet. Ja, nun, das wäre schon das Video. Äh, das vierte Projekt, seht ihr, es ist nur äh, ein bisschen länger, das Programm aber auch ganz leicht. Und ja, danke für das Video zu sehen und tschüss, bis nächste Video.